Folgendes Ziel, ich habe hier ein Suchfeld, das ist das Standardsuchfeld, da kann ich allerdings hier nur was eintippen und wenn ich die Suche eingrenzen will, muss ich hier ein Häkchen setzen. Hier oben habe ich quasi die Kopie davon, allerdings ist dieses Häkchen schon gesetzt und ich habe hier ein Dropdown-Menü, da kann ich hier Begriffe auswählen und komme zum Beispiel ganz schnell zu meinen Kursen, die ich dieses Schuljahr angelegt habe. Und dazu mache ich folgendes, ich habe hier im Blog diese Suche hier drin. Da gehe ich hier mal auf Rechtsklick Untersuchen und da komme ich dann normalerweise zu einer Form. Das wäre hier. Das mache ich hier mal zu, gehe auf Rechtsklick und mache dann als HTML bearbeiten, markiere diesen Abschnitt und kopiere ihn in einen HTML-Editor. So, hier suche ich jetzt dieses ähm, Input-Feld, das beginnt hier mit Input, das ist an dieser Stelle und hört dann hier auf und danach füge ich jetzt diese Liste ein. Diese Liste hat die folgende Form und zwar mache ich hier Datalist, vergebe eine ID, zum Beispiel Fach und die einzelnen Optionen hier mit der Auswahl sind dann die Begriffe, nach denen ich suchen möchte. Was ich hier noch mache, ist, dass ich die sozusagen mit dem Inputfeld verknüpfen muss. Dementsprechend gebe ich hier noch List ist gleich und dann die gleiche ID an. Und dann suche ich das zweite Input, das wäre hier, das ist nämlich die Checkbox. Die möchte ich vorausgewählt haben, deswegen setze ich hier am Ende ein Checked. So, das ähm, war es quasi schon. Ich kann dann diesen Code hier kopieren. In MEDIS lege ich dann einen Block an, und zwar einen Textblock, den ich dann nach oben verschiebe. Ich gehe auf Textblock konfigurieren, habe den Editor ausgeschaltet vorher füge diesen Text hier ein, vergebe noch einen Namen, zum Beispiel Suche und gehe auf Änderungen speichern. So, dann noch ein kleiner Test. Ich habe hier meinen Dropdown, vergebe hier oder wähle einen Begriff aus und mir werden hier die Ergebnisse angezeigt. Ich kann natürlich jederzeit diese Einträge verändern. Das heißt, ich suche hier meine Datenliste mit den Optionen und kann die hier auch wieder verändern oder weitere hinzufügen.